Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich habe 60 Sekunden mein Starttrade beträgt hier. 2000 Euro. als nächstes suche ich meinen 2000 US Dollar als nächstes suche ich meinen passenden Trade in MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der, der Tagesnews und meiner Indikatoren in MetaTrader 5. Coaching ist für heute beendet, also habe ich Zeit für ein Video. Wenn du diese Strategie erlernen möchtest, dann kannst du dich für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Eine Komplettausbildung inklusive Live-Trading im Echtgeld Echtgeldkonto. Euro, US-Dollar, steige ich nochmal ein, gegebenenfalls noch ein zweites Mal. Aktuell ist dieser Trading Gewinn. Der Kurs steigt weiter. 10 Sekunden. Sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Mal sehen, ob ich noch einen zweiten Trade finde. Acht Währungspaare habe ich im kurzfristigen Bereich von einer Minute bei IQ Option zur Verfügung mit einer Rendite von jeweils 87%. Das ist natürlich der Wahnsinn. In keinem anderen Bereich kann man so viel schnell so, viel, so schnell Geld verdienen wie im Trading-Bereich. Outcut. Allerdings müsste der Kurs noch weiter steigen. Das reicht nicht. Natürlich um diese Zeit nicht mehr so viel los Out US Dollar steigt jetzt reicht aber auch nicht für einen Einstieg Out Yen Sollte noch weiter steigen. Okay, aber Hier steige ich nochmal ein. Right? Wenn du Fragen zum Coaching hast, dann kannst du natürlich mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Geh dann nochmal hoch, dann gehe ich nochmal rein. Wichtig ist, dass ich den zweiten Trade wie gesagt gewinne. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Nachdem du dich dann beworben hast, bekommst du eine Einladung zu einem Telefongespräch. wenn alles passt, dann bist du im Coaching drin. Sieht sehr gut aus. Steigt da mal etwas. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Bis zum nächsten Mal.